Okay, Jetzt kommt dieser Moment. Jetzt kommt Brutality. Jetzt kommt durch Zoning. Springen, springen, blocken. Ja, und ich hab dich. Ich hab dich. Ganz klar, <lacht> <Williams>. <lacht> Ganz klar, moin Leute, und herzlich willkommen zum Mortal Combat 11. Heute zocke ich Battle Maniac gegen 7,8 Kaminari. Ich habe 61% Chancen, dass ich gewinne. Es ist jetzt neue Liga geöffnet, das heißt, ich kann als Lehrling anfangen und dann mich immer wieder weiter steigern, bis ich Meister, Halbgott oder was weiß ich Gott werde in dieser Liga. Ich bin gespannt auf Intro. Uff. <lacht> ich habe Baraka genommen. <lacht> es ist ein ganz neuer Charakter für mich. Uh, sheesh. Ja, ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Eieiei. Ai, ai, ai. Na komm. Recht, kann ich ihn gleich greifen? Kann nur zwei, drei Kombos, also Leute. <lacht> muss ich langsam üben. Komm noch mal und dann gibt's einmal Crushing Blow. Und jetzt hast du das. Und noch mal das Ganze. Zack. <lacht> ich will noch ein Crash Crushing Blow machen, aber weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Zack. Kleine Verbindung eingebaut. <lacht> <lacht> ah fuck! So close, bro, so close! Was gewonnen? Ah, yeah! <lacht> man muss immer, wenn er sitzt, über Kopf schlagen, so kann man ihn treffen. Mich kriegst du nicht, zack. Okay. okay. wieder in die Ecke, will mich da in, in der Ecke schlagen, weil da hat er mehr Zugang zu größeren Kombos. Das dürfen wir jetzt Leute nicht zulassen. Aber der ist gar nicht so schlecht. Der wechselt immer von Sitzen zum Stand, deswegen kann ich ihn gar nicht treffen. Ay, diese Runde ist seins. Die Runde habe ich schon verkackt. <lacht> Okay, letzte Runde, Leute. <lacht> Zweimal reingefallen. <lacht> uff, uff, uff. Na komm. Jetzt kriegst du einen kleinen Wurf. Und noch einen. Ah, oh, fuck. Ich habe ihn fast gekriegt. Und dann zu schmeißen. Oh, oh, oh, geh nicht so ab, geh nicht so ab. Schon zu wenig Leben. Hm, seine Kombos sind zu gut. Also für mich als Anfänger. <lacht> Schau. Noch ein wenig, noch ein wenig. Das ist kein Blödsinn. Bauen. Und jetzt kriegst du Fatal Blow Man. Zack, zack, in your face. <lacht> nice. Ich habe übrigens äh, vier Serien gemacht. Also viermal durchgezockt und keinmal verloren. Und es ist ziemlich schwer. Ich versuche tatsächlich momentan sehr viele Serien zu erreichen. Und bis jetzt habe ich nur vier Nur vier erreicht. Aber I Promise I will get better. <lacht> ja, kleine Fatality, habt ihr gesehen? Äh, ich mag manchmal auch die Kampfanalyse aufzumachen um zu sehen, wie gut bin ich. Äh, diesmal war ich zu schlecht, <lacht> deswegen mache ich das nicht mehr auf. <lacht> Was sagst du jetzt? Das gleiche. Ich skippe das. Der kennt einfach alle meine Attacken. Ich habe versucht jetzt alle diese vier Serien nur als Baraka zu spielen. Ich habe bestimmt nur Glück gehabt, weil... Ihr seht ja, ich bin jetzt die ganze Zeit rechts. Der hässliche Monster namens Baraka. Oh man! Der geht aber richtig ab. Oh nee. Ich bin tot. Two, aber meine Kombos sind nicht so perfekt, ich muss noch viel üben. In diesem Spiel, wie gesagt, gibt es auch äh, sehr viele Tutorials, die muss man erstmal richtig absolvieren. Und man dann kannst du richtig wie ein Pro zocken. Mit Kunglauch habe ich das schon so weit erreicht. Ich wollte jetzt Baraka ausprobieren. Einfach so ausgewählt und das geht Und jetzt muss ich mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Weil ich schnacke so viel. <lacht> Aber guck mal, er erkennt meine Attacken. Ich will auf sein Bein schlagen und dann äh, halt seine Rüstung durchbrechen. Das gelingt mir nie so gut, ich muss mir über Kopf arbeiten. Hm. Hm, ja, schon keine Chance mehr. Ah, zweimal Fatal Glow. Und zweimal ist er entkommen. Ja, er kennt alle Kombos. Man sieht, er hat schon mit Baraka oder so gezockt. Na gut, 1-1, Bros. Gut, ich hoffe, dass ich mit Kung Lao ähm, Kung bessere Lao. Ergebnisse erzielen kann. Und wie ihr gesehen habt, ich habe einen eigenen Style, das heißt Yo Mama Shoes. <lacht> ja, ich denke immer wieder irgendwelche Scheiß Styles aus. Ich habe Bredolini, Yo Mama Shoes, da war ja <lacht> und verschiedene Scheiße. Also wundert euch nicht, wenn ihr ich erkläre es zu Kung-Lao-Land. Dann haben wir ein Problem, Mönch. Wenn ihr Vorschläge habt, etwas, was mit Bread zu tun hat oder lustige Styles, dann gerne könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Ja, hier bin ich ein bisschen halt besser, aber man sieht, der ist auch nicht blöd, ne? das immer wieder das gleiche mit mir und ich bin so blöd, dass ich das <lacht> nicht checke. <lacht> Zack. Ja! Crushing Blow. Also diese Crushing Blows, man muss echt ein Meister sein, um die auszuführen. Denke ich manchmal, weil da sind immer Voraussetzungen, wie kannst du die durchführen, also die passieren nicht einfach so, das heißt ich muss zwei oder eine Kombination durchführen von bestimmten Bewegungen und wenn das mir gelungen ist, erstmal dann passieren solche coole äh, Movie Scenes, sage ich mal so. Okay, zuerst habe ich so aggressiv gespielt, jetzt versuche ich so ein bisschen in Zoning zu kommen, also einfach nur verschiedene Spezialaktionen ausführen. Ihr seht, ne? Ich schmeiße immer wieder meinen Hut. Und bis jetzt klappt das gut. Aber ich bin genauso ein Mensch. Ich zocke, ich fühle, ah, ich gewinne jetzt und dann entspanne ich mich, ne? <lacht> Sieht ihr jetzt auch? <lacht> Scheiße. <lacht> Come on! Ich darf nicht aufgeben. Noch ein... noch einmal! Yeah. Ich muss mir merken, wenn er ganz hinten steht, dass er laufen möchte. Also, richtigen Sprint ausführen. Weiß nicht warum, aber ich vergesse das. Ich vergesse auch, wenn er springt, dass er da auch so einen Hacken schmeißt oder so. Aber ihr seht, ne? Ich gehe immer wieder jetzt ein bisschen zurück, damit er mich nicht treffen kann. Mhm. Au, au, oh, oh. Nee nee nee ne nee. So geht das nicht. Nein! Nein! Einfach nein! Hm. Ah! Warum habe ich nicht gedrückt? Warum? Ah, Mann! Meine Augen brennen! Deswegen. Ja, Kampfanalyse. Scheiße. Beide drei Sterne. Na gut, wir sind gar nicht so schlecht gegen uns. Oh, ich dachte, er wollte gehen. Okay, jetzt wird's ernsthaft. Wir haben Rückkampf. Und ich wollte einfach gegen ihn zocken, dass wir... Also ich mag das einfach, wenn man verkackt hat, <lacht> wie ich zum Beispiel mit Baraka jetzt. Ne? Ähm, dann will ich einmal schauen, bin ich tatsächlich so schlecht? Und dann möchte ich diesen Gegner herausfordern und versuchen, auf mein Main, also auf meinen Hauptcharakter, gegen ihn zu kämpfen, und zu sehen, du bin ich bist gut oder der nicht. Ich trage den Namen mit Stolz. Die Blutlinie endet hier. Okay, wir zocken jetzt gegen Scarlett. Ich kenne sie als Person jetzt nicht. Also als Charakter. Ich habe mit ihr nie gezockt. Ich weiß nicht, wie sie tickt, was sie macht. Deswegen ist es immer wieder so eine Überraschung für mich. Aber jetzt habe ich meinen Style Bradens genommen was ich jetzt ausgedacht habe. Wie gesagt, ich versuche immer wieder etwas auszudenken, was Brad oder Brades hat. Ne? Irgendwie, dass ich da meine paar Buchstaben habe <lacht> und versuche immer wieder kreativ zu sein. Äh, ja, und ich hoffe, dass ich hier gewinne. Weil die ist auch gar nicht so einfach. Jetzt hast du keine Chance gegen mich. Oh, uh, das war aber riskant. Ja. Sie hat nur einen Bar links. Das hat sich verkürzt, also heißt, ich kann noch ein, zweimal schlagen. Rüstung ist durch und ich kann gewinnen. Ja, okay. Jetzt werde ich wie immer aggressiv anfangen. Bestimmt bekomme ich in die Fresse am Ende. Aber ich versuche halt. Ich habe es gemerkt, wenn ich tatsächlich so zocke, dann in zweiter Runde, ich weiß nicht warum, entweder ich entspanne mich oder ich weiß nicht, ich denke, dass ich werde sowieso gewinnen oder so. Ähm Und deswegen verkacke ich meistens die zweite Runde, <lacht> aber die dritte Runde gewinne ich dann. <lacht> <lacht> hm, Hat es nicht geklappt. And Blow jetzt ausführen. Oh, sie hat mich gefangen. Sie hat mich aber gefangen. Ich habe erfahren, dass während diesem Fatal Blow kann man bestimmte Knöpfe drücken. Dann kann man auch äh, Rüstung bekommen. Und dann stirbt man nicht so. Ja, ja wie ich schon gesagt habe, verkacke ich meistens, <lacht> weil ich mich so entspanne. Ja, dann kann man den Schaden so ein bisschen reduzieren. Ah, das klappt mit ihm nicht immer. Er kennt einfach alle meine Bewegungen. Also ich denke, Kaminari äh, ist wie so ein Russe oder so. <lacht> und ich denke, das ist auch ein Mann. <lacht> au, au, au. Über Kopf und Beine. Hm. Na komm, ich muss schon gewinnen. Zack! Rushing Blow. Und? Und? Na komm, enttäusche mich nicht. Einmal in den Kopf, vielleicht Brutality. Ah, oh, schade. Na gut. Schade, dass man hier die Kampfanalyse nicht sehen kann. Ich würde mich interessieren, wie war ich denn überhaupt? <lacht> wie hat mich PC überhaupt eingeschätzt? Und mein Gegner. Ich fange meistens mit äh, einem Combo und viele fallen da rein, aber genau er Hm, keine Chance. Oh, guck mal, er hat mein Blut geklaut. Und heilt sich davon. Mh, wir haben langsam... Äh, Legs hier. Ein so einen höheren Pink bekommen. Okay, ich habe mich irgendwie tatsächlich wieder entspannt. Darf ich nicht verlieren. Zack. Ich habe jetzt einen neuen Combo ausprobiert. Ah. Mm, nein, nein. Ah, es ist kritisch, kritisch. Oh, ja. Super. Na gut, aber jetzt hat sie, oder er hat die ganze Crushing Blows und so weiter alles ausgenutzt. Jetzt hat er die nicht. Das heißt, ich kann jetzt ihm schlagen und seine Angriffe werden jetzt nicht so dermaßen äh, schädigend, wie die zuvor waren. Hm, das habe ich jetzt wieder nicht erwartet, diesen Blutkugel. Aber das, was ich gemerkt habe, man kann ihn immer wieder gut greifen. Das muss ich mal ausnutzen. Vielleicht kann ich sogar am Ende Brutality machen. Wenn ich überhaupt ihn kaputt mache. Was ich mit ihm und mit den meisten äh, Leuten ausprobiere, ist einen Move durchzumachen und dann das nochmal. Also jetzt wieder. Ich habe ihn wieder gegriffen. Hm... Meistens klappt das. Oh, Fatal Blow habe ich gemacht. Zack. Naja, das war auch kritisch. Hm. Mm. Sonny. Und der Abonnenten. Der Abonnent. Oh, oh, oh, der hat sogar meinen Crushing Blow uh, gespammt hier und. Ich hab's nicht geschafft. Ah, zu spät, zu spät. Der Timing stimmt nicht. Deswegen kann ich keinen richtigen Combo machen. Ich muss versuchen immer wieder verschiedene Moves zu machen. Weil sonst bin ich äh, zu.. Ähm, Ja, zu so offensichtlich, sage ich mal so. Okay, jetzt kommt dieser Moment. Jetzt kommts. Brutality. Jetzt kommt. Durch Zoning. Springen, springen. Blocken. Ja. Und ich hab dich. Ich hab dich. <lacht> <lacht> Ganz klar. Okay, ich sag mal, äh, wir machen noch ein paar Kämpfe, ich sag mal so zwei Kämpfe vielleicht, diesem und nächsten und dann mache ich schon Pause, weil es ist schon spät genug. <lacht> okay, Bradens. Wir können hier ein Level aussuchen, das wusste ich früher nicht. Ich will shirayu you Raum haben. Aber schwarzer Drache ist auch gar nicht so schlecht. Da kann man äh, so einen Hammer nehmen und damit schlagen, wenn man einen Meter von Defensive, glaube ich, hat. Werdet ihr ja gleich sehen. Mhm. Das, was immer klappt, sind die Würfe. Mhm. Ganz rechts, jetzt sieht er diesen Hammer. Den kann er auch benutzen. Und ich würde gerne das auch machen. Ich muss ihn immer wieder irgendwie austricksen. Weil der kennt meine Attacken schon zu gut. Na ja, bleibt schon... Ah, fuck. Ich dachte, ich schaff das noch, Aber der hat mich gekriegt. Ah... Ma, wie dumm muss man sein. Natürlich hat er Fatal Blow gemacht, jetzt hat er nur so eine Hälfte vom Leben geklaut. Geil. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ja. <lacht> Na gut, ich hab einfach Glück gehabt. Dieser Schlag. Vorwärts äh, 1, heißt es auf Englisch. Weil äh, ich spiele auf ein Xbox Gamepad. Normalerweise alles was mit Mortal Kombat zu tun hat oder Fighting Spiele. Man bezeichnet immer 1, 2, 3, 4. Also X für 1. Wenn das ein Xbox äh, Gamepad ist. 2 ist Y. 3 äh, ist äh, dieses A. Und B ist 4. Wenn ihr irgendwelche Fighting Spiele spielt und Tutorials euch reinzieht. Dann meistens... Wird da auch sowas stehen. Ich habe das auch gar nicht gecheckt erstmal. und oh, jetzt Crushing Blow, come on. Drehen, drehen und springen. Ah ne. Habe ich schon nicht geschafft. Aber gut, wie gesagt, wir vergehen immer. <lacht> Yo. Finish him, bra. Ja. Immer schon was krasses zeigen. Obwohl bei mir der Level 49 steht, ihr müsst euch nicht wundern, das geht hier einfach zu schnell. Ne? Also es heißt nicht, dass ich jetzt halbes Jahr spiele, ich zocke erst mal seit vier Wochen. <lacht> ja, wundert euch nicht. Haha, <lacht> Danklau. <lacht> Okay, Finale Runde, brah. Ja, der wartet einfach. Irgend zu so aggressiv im Spiel. Muss noch ein bisschen abwarten und nicht so aggressiv äh, angreifen. Deswegen ein bisschen Zoning, ein bisschen Würfe. Fuck, wie hat er das denn geschafft? Ich hab doch Block... blockiert. Oh, der will sprinten, ich sehe das. Ja, ich hab dich. <lacht> okay, Rose, schaff ich das? Das schaff ich nicht. Ah, verdammt. Ach, das wäre zu schön. Das wäre zu schön. Okay, jetzt ist er in der Ecke. Ich kann eigentlich alles mögliche tun. Come on, jetzt drehen, drehen. Ah, fast. Hahaha, <lacht> ich wusste, 100 Pro wird er das machen. Aber jetzt kriegst du volle Pulle, bruh. Ah, shit. Na gut. Aber trotzdem war das gar nicht so schlecht. Come on. Hm. Final round. Fight. Oh. Ich weiß nicht, wie schaffen die das? Ich. Yo, endlich mal Hammer genutzt. Oh, das war krass. Weißt du, wie schaffen die das immer wieder? Mit diesem sogenannten Aufwärtshacken. Man könnte das doch einfach Uppercut nennen, aber nein. Auf Deutsch ist ja immer alles anders. Äh, oh, das war knapp. Aber ich schaffe das fast nie. Ich kann alles Mögliche machen, aber nicht, äh, Aufwärtshaken. Der kennt mich schon zu gut. Come on, stirb doch schon! Bra! Ich will ihn greifen und Brutality machen. Komm, du kriegst jetzt wieder. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ganz klar bin ich besser. Das ist doch klar. Nein, <lacht> Spaß. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt auf die nächsten Runden. Leute, ich hier mache ich Cut und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut, euer Brothers. Stand by.